Immer und schön, dass ihr am Start zum neuen Video hier aus Köln, zu meinem ersten Kochturnier. Es werden heute Max und Pumpen Monkey gegeneinander antreten. Ziel von diesem Turnier ist es, den besten Koch auf YouTube zu finden. So, und Pumpen Monkey hört sich erstmal an, so jeder kennt ihn aus bestimmten Videos Aber hältst du dich? Andere haben fettige Haare, sie haben Becken in den Haaren, aber. <lacht> Ich hat mich schon überzeugt, dass er das kann. Ich hoffe, er enttäuscht nicht und wer Max natürlich, der absolut bekannt ist dafür, dass er richtig reinknallt. Ich habe den beiden Brief geschrieben und wir gucken jetzt mal, wie die beiden auf meinen Brief reagieren. Lieber Max. Lieber Pumping Monkey. Ich freue mich sehr, dass du die Herausforderung annimmst und mir bei meiner Mission hilfst, den besten Koch auf YouTube zu finden. Das weiß ich gar nicht, ob ich das claimen würde. Aber yo. Ihr habt gleich macht's alleine ja. oder so. Wenn du hier und heute versagen, gibt es kein Zurück. Du wärst raus und das Turnier wäre für dich endgültig vorbei. Das äh, ist harter Tobak. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben bei allem, was mich hier heute erwarten wird. Oh! Das ist wunderschön. Hey, du bist so sexy, Junge. Ich schwör's dir. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon gewonnen. Äh, Guckt euch dieses Bild an, ich hier bekommen habe. Du bist, du bist schon cringe, Bruder. Aber sexy, muss ich sagen. Echt sexy. Sehr sexy. Red Pit kann oh. einfach. Sorge bitte dafür, dass du ausreichend koffer equipment im Haus hast. Das habe ich. Ich habe hier die schönste Küche. Einmal bitte rum. Auch oh. das der beste Gewinn. Ich bin ready für alles, was kommt. Okay let's, go. okay, let's go. Bevor wir starten, hier die Regeln im Schnelldurchlauf. Die beiden haben nur 15 Euro zum Einkaufen. Sie dürfen nicht mehr ausgeben. Das Gericht darf nicht länger als 30 Minuten dauern. Dann ist vorbei. Öl, Gewürze sowie Wasser dürfen frei von zu Hause benutzt werden, genauso wie deren Equipment. Außerdem ist es verboten, ab jetzt das Handy zu zücken. Das heißt, Rezept raussuchen und einfach ablesen und nachkochen ist nicht. Und das war mein Ziel. Wir sollten kreativ werden und mit dem arbeiten, was sie bisher an Kochskills sich angeeignet haben. Machst Holle Volles okay. Popo, ne? Da ja, haben ja. wir ja. Honis da drin. Das ist das, das, das war Niedere, das Katze, das alles grün, Alter, wie Meister Yoda. Katze. 15 Euro, <lacht> weil es so ein Sommertag ist. Ne? War mein Gedanke gerade, vielleicht so wie so gepimpte Spaghetti Aglio Olio. so mit ein bisschen Zitrone noch dran, mit Gambas, schöne frische Kräuter. Das wäre eine Idee. Ich brauche Chilis. Eis, Zitrone. Frischen Knoblauch. Guck das liebe ich ja im ne? türkischen Supermarkt, so ein schöner Bund. Ja, die kosten sonst 8 Euro, wenn du die vom ja. kaufst. Das ist gerade mein Struggle. Es gibt hier keinen Parmesan. Dementsprechend ähm, habe ich hier gerade einen Hartkäse einen türkischen in der Hand. Also ich muss jetzt gucken, ob ich mir den Käse noch leisten kann, im Hinblick darauf, dass ich ja noch Vanille kaufen muss. Ja. Ich muss den Käse raus. Ne? Ja. Was ich jetzt sehr interessant finde, beim normalen Gericht zu so sein, mal wenn ich jetzt auch Hühnchen gemacht hätte, hätte ich natürlich auch tafel Käse mit reingemacht. Das fällt jetzt weg. So, also du musst überzeugen ohne, weißt du, ohne den, den Käsebonus. Ich sag dir, was meine Überlegung war. Ganz einfach. Und zwar haben wir Meeresfrüchte. Ich glaube, da wird äh, traditionell in Italien sowieso da nicht mit äh, Käse äh. nochmal drüber gearbeitet, äh. weshalb ich das Ganze verzeihen kann. Das stimmt, das wäre vielleicht äh, nicht die beste Kombi, ja. Thomas, so du bist fertig mit dem Einkauf, bist du zufrieden? Bin ich, Weil es eine Punktlandung geworden ist. Was hast du noch genau? Leg mal auf den Tisch. Gebe ich dir sofort wieder Papa das Ja, <lacht> zack. Das war eine Punktlandung. Ja. Okay. Wir mal, was der, was der Pump Monkey jetzt noch gemacht hat, wie der so seinen Einkauf kreiert hat. Oh, Gutschein gibt es random für einen Kommentar von euch. Gerne alle Anregungen, ob ich geil fand, Scheiße, Verbesserung. Gerne rein in die Kommentare. Und jetzt kommen wir. Zum guten Fadi. Fadi, grüß dich erstmal. Grüß dich, Bro. Ja, Ich wusste gar nicht, dass du so groß bist. Ne? Ja, ja, ja, das denken die meisten. Weil, ich Wie so groß bist du? 1,89. Hab ich so eine Ausstrahlung, Leute? Seid mir ehrlich, dass ich immer so klein wirke. Alle sagen das nämlich zu mir. Ich hab dein Foto äh, ja gezeigt, ne? Äh? Ja. Stabil, ne? Ich, ich, ich wusste nicht, dass du so ein Body hast. Ne? Das geht durch. Du bist, du bist bei Sek Plus? Ja. Und Plus ist heftig, Mann. Ja. Heftig. Könnt ihr euch gleich merken, Holle 10 ist der Code, 10% Rabatt. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Ich also? weiß nicht. <lacht> ob ich kochen kann. Also ich kann schon kochen. Sag mal so, ich bin nicht der Beste, äh. aber ich glaube es gibt keinen besseren. Ja, <lacht> das ist gut gesagt. Okay, die, pass auf, wir wollen gleich mal loslegen. Dann äh, mache ich auf jeden Fall einen Avocadosalat. salat Ich brauche Insider-Tipp, den Stängel, wenn man den eindrücken kann da rein, dann sind sie eigentlich perfekt reif. Was hast du jetzt gesagt, ehrlich, was hast du ich gesagt? gesagt ich mir für zwei, Euro die denken alle, du bist arm, Fadi. Ja, halt. <lacht> 1.500 Euro, die pisse ich. Weiß wer dein runter ist. Meine Fahrerin, du Sohn. 1060 haben wir drin. Schafskäse kommt noch dazu von Fadi. Dann ist ja genau bei, genau bei äh, 15 Euro. 30 Cent willst du die zurück? Nee, die sind für dich bonus, ich, ja. okay. <lacht> ich schwör's dir. Okay. Dann wollen wir gar nicht lang schnacken. Wir switchen nochmal rüber zu Max. So, und zurück zum guten Max. Komm, was können wir loslegen? Drück doch selber auf den Startbutton. Machen wir mal, mal kurz einen kurzen Prozess, los geht's. So, zuallererst einmal werde ich jetzt äh, mein Wasser aufsetzen. Ich weiß, ich habe noch Zeit, aber wenn es auf Temperatur ist, kann es mir keine Probleme bereiten. Weshalb, zack. Ähm, nächste Sache, die ich vorbereite. Draußen zum Grill werde ich die äh, Garnelen auf der Flanscha mhm. schön durchbraten. Okay. Das ist immer eine gute Idee. Ein Grillaroma, der Grill hat eine schöne Partner. So, Richtig natürlich. gut mhm. Salzen, die. Nucle. Das Wasser mhm. äh, muss so salzig sein wie das Meer. Ja. ja, genau. Sag mal, Max, warum hast du dich jetzt für das äh, Gericht entschieden? Du hättest ja unendlich andere Sachen auch machen können. Boah, zum einen ist es mir mhm. super schwer gefallen, mir hey, was zu überlegen, was ich überhaupt mache. Ne? Sag ich dir ganz ehrlich, okay. deshalb habe ich was äh, gemacht, was. Ja, worauf ich einfach Bock habe. Ich habe äh, die Zitronen gesehen und dachte ich mir so, boah, jetzt so schön Spaghetti Aglio Olio, das wäre auf jeden Fall was Feines. Eine ganz angenehme Schärfe. Können wir einmal testen, ja? Also voll. Das ist ja gar nicht schlimm. Also ich finde dich schon scharf. Ne? Ich glaube, ich krieg gleich Stock auf. Ich habe die gerade gegessen, ich habe nichts gemerkt. Und dann hast du vielleicht äh, ein anderes Stück gegessen. Oh ja. Ich, ich habe gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat jemand random bei Twitch reingeschrieben letztens, als ein Lifer. ich live war. Da meint jemand zu mir. Ich habe auch gesagt, oh, da, die Kerne sind ja vorne und ich nicht. Weißt du, was du meinst? Sie sagen, das ist an den Schleimhäuten. Ja, ja, genau, nur diese dieses, heute. Die weißen Fäden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr sagt. Also, ich will dich nicht beeinflussen. Jetzt geht's. Also ich, ich habe es gestoppt wie ein Mann. Ähm. <lacht> <lacht> Wir noch rüber und dann sehen wir uns bei Max wieder. Zurück bei Fatih. Wir haben gesehen, was er eingekauft hat. Recht basic. Die Schafskäse-Geschichte. Ei. Hack. Meine Prognose nur, da wird jetzt was ähm, effektives, simples kommen. Und das werden wir jetzt sehen. Bist du Siegesicher? Ja, Chef. ja? ja? <lacht> <lacht> nicht so überzeugen. Viele Leute denken vielleicht wegen diesen ganzen Asi Videos, ne? Äh, Asi Videos, die stecken einen ja schnell in die Schiene. Aber du bist überhaupt nicht so unterwegs, ne? Du bist eher so wie ich dich kennengelernt habe, völlig zuvorkommender netter Typ so, ne? Ich auch auf jeden Fall. Früher gab es diese Shows, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Arabella Brit Oliver show ja. wo die Assis reingekommen sind. Ja, ja, klar. Ich finde, sowas hat halt gefehlt. Sehr polarisierend. Da sind ja sehr viele, sag ich mal, Assis in dem Sinne, wo man sagt so, oh, was aus der Jugend geworden, ne? Aber das heißt Auf ja nicht, Fall. dass du so bist. Nein, nein. Mhm. Und viele, viele denken ja auch, dass alles gespielt ist. Also ich würde mal gerne, dass er, Mal dazu kommt und sich das Ganze mal live anguckt. Boah, das wäre heftig, Mann. Das wird Kulturschock Deluxe. Also, ich verlinke auch den, den Fadi hinten, das Pampe Monkey, der Kanal heißt, da verlinke ich natürlich auch drin. Gerne rumschauen. Ja, schön. Gerne. Und jetzt fangen wir mal an zu kochen, Fadi. Die Zeit läuft. Willst du uns verraten, was ist dein Plan jetzt? Äh, hau mal raus, was ist dein Plan? Jetzt müssen wir es wissen. Ich würde hier äh, Männermann machen, Eier. Ja. Einen gesunden Salat. Salat, ich sag dir, den ich hier mache, den wirst du auf jeden Fall danach auch alleine zu Hause machen. Woher hast du das Rezept? Ich sag dir ehrlich, ich hab's von Sonja. Ehrlich? geil. Okay. In meinem Blog sind Paras geschoben. 14. Schock liegt's noch auf dem Boden. Ich bin ehrlich, Fadi, ich hab vorher gedacht, und was ganz Simples. Damit überrascht du mich jetzt zum Beispiel mit der Guacamole, hätte ich nicht mit gerechnet. Nein. Props an dich. Nee, hätte ich nicht gedacht. Noch nie jemand so eine Gurke schneiden sehen, Fadi, ehrlich nicht. Ein paar Kellen drin, aber egal. <lacht> Wenn ich auf die raufreiße, weißt du, hoffentlich nicht. Also das ist schon mal fertig, sagst du Fadi, ja? Ja. Okay, geil. Fadi ist gut in der Zeit. Siebeneinhalb Minuten hat er noch. Und jetzt muss nur noch der Schafskirsausen rufen. Leute, so, wir werden einmal rüber switchen zu Max. Wir sehen uns gleich wieder bei Fadi. So, und Max. bei Max. habe ich schon, ne? Ja. ja. Ich gucke mal kurz, dass mein Grill auch äh, wie er soll funktioniert. Ah, ja. Dann gehen wir auch hier mal mit ein bisschen Olivenöl ran und packen einfach uns Scampi auf die Landschaft. Wir nehmen jetzt mal so ja, drei Fünftel der Packung. Ich will nicht zu viel haben, weil ich nicht will, dass das Ganze ähm, in der Pfanne dann zu viel Aber ich nehme ja schon mal ein bisschen hier von unserer Petersilie. Und schneide die einfach mal ein bisschen runter. Wenn das jetzt so viel was schief gehen kann, alleine, dass die nicht al dente sind. Irgendwie völlig zerkocht, zu hart. Ich denke, wenn dann eher zu hart, wenn die jetzt nicht in die Power gibt. Das zu scharf. Die, die Dinger komplett durch. Also der kann viel schief gehen. Genauso wie jemand in der Pizzeria-Pizza Margherita bestellt, um zu beurteilen, wie gut die ist. Irgendwie ist Alio Olio auch so ein gutes benchmark zum Ja. Beispiel. Da kannst du halt auch auf kleinem Raum viel richtig viel falsch machen. Okay, ich hole schon mal meine Scumpi rein. Willst du noch einmal zu Pumpe Monkey rüber gucken, wie der sich schlägt und dann gehen wir rüber zu Max wieder. Und zurück bei Fatih. Du hast noch 3 Minuten 10. So, Essen steht bereit. Also wenn du willst, was ich die es wird ja auch kalt, muss ich sagen, dann mache ich auf Stopp, dann darfst du Stop. aber nichts mehr verändern. Okay. Dann leg ich los. Fass wir es mal zusammen. Ne? Du okay. weißt ja, ich bin auch Feinschmecker, ich gehe in wirkliche nobel Restaurants essen und so weiter. Das hat natürlich erstmal nichts mit Raffinesse zu tun. Das ja, auf jeden sagen, Fall. Ne? Aber Ziel ist einfach, ein Gericht zu machen, was geil schmeckt. Ich gehe von aus, es wird schmecken, weil das ist so ein Ding, das hat jeder schon zu Hause immer Eier, Tomaten, Schafskäse, Guacamole. Diese Raffinesse, diese, diese Ausgekrügeltheit im Gericht, das bewerte ich natürlich auch irgendwo. Weil das macht es für mich auch zum Erlebnis und letztlich zum Geschmackserlebnis. Das wird mitbewertet. Aber gucken wir erstmal hier. Okay, wir hauen rein, Fadi. Ich bin gespannt. Ich finde das, das ein vernünftiges Essen. Das ist ganz schön. Okay. Eierschale erstmal mal aufgewissen. Echt jetzt? <lacht> mhm. Eigentlich stimmt. Mhm. Leichte Schärfe drin, angenehmer Salzgehalt. Und dann nimmst du noch Käse dazu. Das nimmt man auch noch dazu? Okay. Genau. Weißt du? Genau, genau dieser Kombi jetzt. Ah, okay. Das ist es. Mhm. Yeah. <lacht> yeah. Yeah. Mhm. Ja, Leute, alle, alle fünf gerade sein das, aber... Das ist ein leckeres Essen. Ja, ne? Und wir schauen mal rüber zu Max. switchen da noch mal, dann sind wir wieder hier. Bei uns zurück bei Max. Ne? So, wie viel Zeit ist auf dem Timer? Du hast noch vier Minuten. In meinem Nudeltimer meine ich. Ach so. Ach so. Wie viel Zeit ist auf dem Timer? Welcher Timer? Ja, auf reinzunehmen. Ach so. <lacht> wie viel Zeit ist auf dem Timer? <lacht> Verbindungsfehler. Timer kackt ab, Leute. Timer komplett abgekackt bei Max. Na dann, wird es eigentlich schon langsam Zeit für die große Hochzeit. Dann, dann geben wir die Nudeln dazu. Bewusst mit noch jetzt Nudelwasser mit dabei. Mit Hand ein bisschen Nudelwasser, ja. ganz genau. Ich bin schon jetzt sehr zufrieden mit der Farbe, die wir hier haben. Okay, ja. Aber ich muss dran halten. So, ein wenig, ein wenig äh, Zitrone dran. Ich mache das hier in meine Hand, dass keine mhm. Kerne mit reinkommen. Na, einen Kern haben wir doch verloren. Dass ich mir nicht meine Punkte kostet. Das wäre hart. So, und dann gehen wir noch mit ein bisschen Zitronenzest dran. Da hätte ich so Angst, dass es jetzt die Zitronen nicht Aber Max weiß, was er macht. Dann geben wir dir 1, 2, 3 wir dran. 10 Sekunden, 11 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Oh, oh. <lacht> <lacht> ist vorbei! Ich jetzt reingehen in den Geschmack. Let's go! Mm. Mm. Was sagst du zur Schärfe? Schärfe ist in Ordnung. Mm. Wir müssen safe nochmal nachsalzen, eigentlich. Ne? Darf ich das? Jetzt yes, leider nicht mehr, mehr. Okay. Wichtig natürlich, ne? Mm. Salzen. Die Ärger mich gerade voll. Weil ihr jetzt Salz gerade mit, mit mm. Salz und das finde ich mm. doppelt so gut direkt. Also jetzt ganz neutral gesagt, Leute, mm, natürlich fehlt das Salz, das kriegt sie nicht rein. Das tut mir auch leid für Max, Ach, weil mm. das kann das beste Gericht. Holt das beste Steak, holt ähm, äh, hol euch den besten Döner der Welt in Wien. Aber wenn Fer wenn hat das Salz am Fleisch vergessen hat, dann wird auch der nicht schmecken. Mm. Das ist ein bisschen undankbar. Mm. Wir gehen zur, zur finalen Bewertung. Ich fand die, es kam nicht mittelmäßig. Salz hast du leider auch vergessen. Ja. Deshalb ist nicht mehr als vier Punkte heute da ja. für 4 von 10 Punkten. Finde ich ja. fein, aber so ist es. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ja. Ich weiß ja noch gar nicht, vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück und Pumping Monkey scheiß auf ganzer Linie rein. Ich weiß auch noch nicht. Danke fürs dabei sein. Ich danke Ich dir hoffe, auch. du bist jetzt nicht zu enttäuscht. Ich, bin ich sag dir ehrlich, mhm. irgendwann kommst du noch mal ohne Kamera, dann machst ich dir das so, wie es sein ja. soll. Und dann fetzt das richtig. Sehr gerne. Danke Max, wir switchen rüber zu Monkey und äh, ja, gerne natürlich bei Max den Kanal auch noch abonnieren. Und zurück bei Fadi. Du hast ja richtig aufgetischt. Drei Sachen, die man für sich einzeln, quasi hier eine kleine Vorspeise kann genau. man auch sagen. Kleiner Salat, also das ist leckerer Salat und ganz ehrlich, den würde ich mir so auch machen. Ja, hatte ich mhm. recht, oder? Der Salat, ich sag dir, den ich hier mache, den wirst du auf jeden Fall danach auch allein zu Hause hier machen. Den würde ich mir so auch machen. Der ist crazy. Sonja, ich tue mir schwer mit der Bewertung, seit ihr ehrlich. Für mich ist es ein simples Gericht, was du vernünftig hingekriegt hast. Es war lecker für mich und du kriegst von mir 5 von 10 Punkten du hast gewonnen. Max hat eingeschissen, er hat 4 von 10 Punkten gehabt. <lacht> danke dir, Fadi, fürs dabei sein. Ich danke dir auch. Äh, Auf jeden Fall. Denk dran, Fadi, abonnieren. Hinten wird sein Kanal angehängt. Würde mich freuen, zumindest mal vorbeischauen. Lustige Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.